Wir haben dann entschieden, nach Luxemburg zu kommen. Und so sind wir auf den Weg gekommen. Und Neda war damals drei Jahre Das war 1967. So schön, dass wir heute äh, dazu mal abholen Aber es rafft mein Papa, äh, meine Mom, äh, meine Bruder ja, und ich als äh, Mütter von dreieinhalb Jahren. Sie war 55 Jahre, im September 55 Jahre, 1967 auf Lützebüch kommt aus dem oh ja. Iran. Ja. Wie ist das, dass der das Diemol auf Lützebüch kommt? Das war noch nicht so bekannt, wie, wie ja. alt ist das? Das hat eine Vorgeschichte. Mhm. Die Vorgeschichte ist, dass ich eigentlich in Deutschland mein Abitur gemacht habe, in Österreich. Hüttenwesen, Stahl, Engineering äh, gelernt habe und wie ich fertig war. Ich habe auch dann auch dieses Fach eigentlich gewählt, um dem Land zu dienen, weil Iran ziemlich rückständig war und sollte Industrie entwickelt werden. Und die Mutter der Industrie war Hüttenwesen, also Stahlwesen. Mhm. Deswegen habe ich auch Stahl ausgewählt. Als ich fertig war, hatte ich auch ganz gute Zeugnisse und so. In Iran haben damals die Russen das erste Stahlwerk in Isfahan gebaut. Und die haben Ingenieure und Techniker angestellt. Ich habe mich angemeldet, wurde mit ganz offenen Armen eigentlich empfangen. Ich soll jetzt äh, die entsprechenden Dokumente ausfüllen, damit die können mich anstellen. Ich bin nach, zur Personalabteilung gegangen, habe die Dokumente ausgefüllt und abgegeben. Dann der Herr hat mich zurückgerufen, hat gesagt, Herr Raffi, so ja. So wie Sie das Formular ausgefüllt haben, werden Sie nicht angestellt. Ich habe gesagt, wieso? Gerade Ihr Chef, Personalchef, hat mir gesagt, es ist eine Ehre für die Organisation, mich als erster Stahlingenieur hier zu engagieren. Als Aber erster Stahlingenieur? Ja. Sie hatten keinen anderen äh, ja, iranischen Stahlingenieur. Sie sagen es geht nicht. Er sagt ja, Sie wissen aber warum. Ich sage ja, was meinen Sie denn? Ja, Sie wissen. Also schließlich, er wollte nicht aus, ausdrücklich sagen. Schließlich habe ich gesagt, ist das die Religion? Ja, sagt er. Ja, dann habe ich gesagt, dann ist äh, besser, dass Sie das Problem Ihrem Chef unterbreiten, und sagen was los ist ja und dann hat er gesagt ja wenn sie wollen dann kann ich das machen dann ist er hochgegangen zum personalchef zurückgekommen hat mir die formulare gegeben hat gesagt ja der Herr so und so bittet sie noch einmal zu ihm zurückzugehen ich gehe doch zu ihm und äh, er sagt wiederum mit ganzen komplimenten wir haben ich habe erklärt, wie sehr gerne, wie sie anstellen, aber es gibt nur eine ganz winzige Kleinigkeit, dass Sie beheben müssen, damit wir können sie anstellen. Ich habe ja gesagt, ja, von dieser winzigen Kleinigkeit, die Sie sprechen, hat der Herr unten mir gesagt, das ist meine Religion, dass ich Bahai bin. Also, ja, ich habe gesagt, ja, was soll ich dann schreiben? Ich habe gesagt, ja, Moslem, ich bin in einer Bahá'í-Familie aufgewachsen. Geboren und aufgewachsen. Man hat mir als erstes beigebracht, dass ich soll niemals lügen. Und ich habe in meinem Leben nie gelogen. Und jetzt kann ich natürlich auch nicht lügen. Und außerdem unterschreibe ich hier unter dem Dokument, dass alles, was die Angaben, die ich gemacht habe, die sind Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wie kann ich das dann vertreten, wenn ich so eine glatte Lüge mache, angebe? Ich sage, ja nicht, nee, das ist keine Lüge, ich weiß, dass die beide... Ja, dann hat er gesagt, wenn Sie sich nicht selber helfen wollen, können wir Sie auch nicht helfen. Also, dann habe ich gesagt, ja, ich muss sagen, in diesem Land, Iran, seit Beginn der bahai geschichte das war damals 125 Jahre, hat es über 20.000 Märtyrer gegeben. Das heißt, die Leute haben nicht, waren nicht willig, ihre, ihren Glauben zu verneinen und deswegen wurden sie umgebracht. Und haben sie also praktisch das Leben und Blut geopfert. Sie sehen ein, dass wenn ich mal die Anstellung in ihrer Firma nicht akzeptiere, also mir nicht zugesagt wird, ist vis-à-vis -vis von allen an, anderen Opfern, die die Leute gebracht haben, die 20.000 Märtyrer gebraucht haben, ist eine winzige Kleinigkeit. Also ich kann das gerne machen. Das Opfer bringen, also äh, nichts zu akzeptieren. Nicht zu schreiben, okay. Nicht zu schreiben, Muslim. Und habe gesagt, ich bin dann gezwungen, wieder, ich bin ich habe dieses Fach gewählt, um meinem Land zu dienen. Wenn aber mein Land meine Diener, Dienste nicht akzeptieren will, dann bin ich wieder gezwungen, Iran zu verlassen. Dann werde ich nach Europa gehen und dort arbeiten. Und ich weiß, dass da keine Hindernisse vorliegen. Das war in der Zeit vom Neunjahresplan. Und Luxemburg war unter den Ländern, einer der Länder, die Pioniere gebraucht haben für die Weiterbildung von der Baha'i-Gemeinschaft hier in Luxemburg. Damals gab es schon einen nationalen Geistigen Rat mit vier lokalen geistigen Räten. Frau Nasi Khabibur war damals in Teor. Sie waren schon Pioniere hier in Luxemburg. Und wir haben sie getroffen und uns erkundigt über Luxemburg. Hmm. Luxemburg warum? Erstens wegen Dienst an der Bahai-Geschichte, Bahai-Gemeinschaft und zweitens auch weil ich Stahlingenieur war und Luxemburg ein wichtiges Stahlproduzent war, ein wichtiges Stahlproduzentland war. Und außerdem Luxemburg sprach nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Und meine Frau wollte an sich die ganze Zeit, wo wir auch verheiratet waren in Österreich, sie wollte kein Deutsch lernen, hatte Deutsch nicht gern. Dann haben wir gedacht, also ich muss, weil ich meine Hauptsprache Deutsch ist, in ein deutschsprachiges Land gehen. Und deswegen Luxemburg ist für mich deswegen ideal. Und meine Frau kann auch Französisch lernen. Wir, wir haben dann entschieden, nach Luxemburg zu kommen. Und so sind wir auf dem Weg gekommen. Und Nedda war damals drei Jahre. Das war 1967. So, du wirst auch wie alles. <lacht> ja. Und äh, natürlich äh, wir sind mit Kind und Kegel hierher gekommen. Und haben dann auch, äh, müssen einen, einen Ortshop suchen, wo wir dann gelebt haben und so weiter, sind dann nach Wallverdens gekommen. Und dann sind wir nach, äh, nach Berdange in die Cité Grand gewandert. Und dann natürlich, ich habe mich beworben bei der Arbeit. Arbeit hat damals mir keine Stellung zugesagt. Wir haben mir geschrieben, wir sind momentan in einer Flautezeit von Stahl und Kohle und stellen keine neuen Ingenieure an. Und interessanterweise haben sie noch den einen Satz dazu gefügt, dass außerdem wir stellen als Neueinstellung nur Kinder von unseren Angestellten und Arbeitern okay. und äh, das war nicht unbedingt... Damals waren als amerikanische Pioniere in Luxemburg, Baha'i Pioniere, Familie Saus, Harald und Jean Saus. Und Jean Saus hat mir gesagt, du kannst ein Goodyear. Rubber and Tire Company schreiben, die stellen neue Leute an und vielleicht hast du dort eine Chance anzukommen. Dann habe ich dort hingeschrieben und wurde direkt nach zwei Wochen nach meiner Ankunft dort offiziell angestellt als äh, Development Engineer von äh, Radial Tires. Das war die Geschichte, wie ich hier gekommen bin und installiert bin. Damals waren aber die Bahai, die hier äh, waren und waren an der ersten Stelle die Pioniere, die ursprünglich amerikanischen Pioniere, die nach Luxemburg kamen. Die erste Pionierin war Frau Anne Kempten, die 1948 oder 1947 47 hier hingekommen war dann war Ned Blackmer dann war auch Harald Saus und Jean Saus Viva, da war das Viva. Bahai Zentrum mhm. war in äh, Avenue maréchal Foch mhm. Avenue maréchal Foch Nummer 3. Eine, eine Etage die zweite Etage und äh, Red Chaucer hatte zu sehr Hip für ihre Praxis. Für ihre Pedicure. Ja. Äh, Suset Hieb war ja als allererste äh, Bahai, ne? die durch andere M äh, bekämpfen kennen. Ja. Da waren drei Luxemburger Bahai, die praktisch gleichzeitig Bahai geworden sind. Das war Suset Hieb, dann Claude Levy und Pierre Braun. Also wenn ich so einen Pionier, das heißt, Pionier sind ja die, die etwas machen, was die anderen noch nicht gemacht haben und sie, die, die an ein Land kommen, die mit einem Ideal Was war das Ideal, das ich hierhin habe? Und ich will nun also an der Kämpfen, aus an Notkriegszeit hierhin gekommen und das war die Zeit, wo Leute auch äh, offen waren für den. Message von der Beheuerlung, weil die Frieden ist. Es ja. war ja, ja. eigentlich eine Kriegszeit und Leute wollten auch äh, für Frieden ansetzen. Und das war auch ja, die Idee von der ganzen Sache. Und die waren Leute von verschiedenen Horizonten, die hier sind, sind, so wie an anderen Ländern. Es waren Amerikaner dort, es waren Perser Also Pionier, wie du richtig gesagt hast, äh, nennt man jemanden, der in eine Sache neu etwas anfängt und äh, verbreitet. Oder, aber Pionier im, im Begriff, der, in der Bahai Sinne, sind Leute, die ihr Land oder ihr, ihren Ort Verlassen und in einen anderen Ort oder ein anderes Land ziehen, um gerade die, den Bahá'í-Glauben zu propagieren. Äh, deswegen, wenn wir von Bahá'í-Pionieren sprechen, das sind Leute, die aus ihrem Land gekommen waren, hier nach Luxemburg speziell, um bahai sache zu helfen. Und die Luxemburger Bahá'í, die schon etwas seit älterer Zeit, äh, seit Anfang an bereich geworden waren. Dann laufend sind Luxemburger der bahrain eingetreten. Das waren äh, Alex Schoß und äh, äh, Berti. Äh, Bontans Anita bon Anitta und Bob Bontons. Erik wohnt damals ganz klein. Damals. Hm. Ja. Was war zu Lützebusch anders, Par Paraport zu den Ländern, die es schon gekommen ist? Punto Gesellschaft auch noch Puncto Bahai, äh, Aktivitäten und noch eine Punkt Bahai-Aktivitäten vielleicht? Punto Gesellschaft kann ich nicht viel sagen, ob das viel anders war. Aber die Bahai-Gemeinschaft war ziemlich neu und wir hatten eigentlich Vertiefung, sogenannte Vertiefungsklassen. Äh, da waren viele Aktivitäten an sich die äh, obwohl das Behin-Zentrum in Rümer schon voll ziemlich klein war das war ein kleines Apartment mhm. hm. äh, aber trotzdem waren immer viele Versammlungen für Jugendliche, für allgemeine Versammlungen und äh, hat man Feste gefeiert, Leute, die interessiert waren, eingeladen und dabei waren. Und, ja, ich kann mich erinnern, den, äh, Alex und, und Berti, Schoß mit Bontons, die waren die, die Leute, die an sich dort zuerst in, diese, in diesem Zentrum gekommen sind. In den Versammlungen und, und dann wurden sie, haben sie mal akzeptiert. Lo kann schon nein, die vorstelle vielleicht, dass du noch mal keine anderen Landen zu gehen, was war du neu hier in Europa für ihr? Ja, für mich letzte Woche waren viel freundlicher mit den Ausländern als die anderen Nachbarländer. In Deutschland hat man sich schon fremd gefühlt. In Frankreich weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber in Frankreich meine ich heute noch gibt es dieses Nuance von étranger und français. Gut, das hast du sich halt gut empfangen gefühlt. Ja, ja. Mich. Die, die ich wohl ja, gefühlt. Ganz speziell, war wir die ganze Zeit mit den Bahá'í zusammen waren und unter den Bahá'í waren wir natürlich alle sehr freundlich miteinander und, und freundschaftlich sind wir zusammengekommen und Pläne gemacht und so weiter. Wunderbar. Naballo, vielleicht über die berufliche sehen, wie das gegangen ist, weil wir wissen ja viel von der Pistache-Fabrik und so weiter, wir wir von Goodyear geschwader am Anfang, wie aus der WFU Goodyear Pneuen bis bei Pistache kommen? Ja, also wie gesagt, Goodyear hat mich ziemlich sehr engagiert. Und das war natürlich Reifenbauen, ich bin engagiert worden als Entwicklungsingenieur für Radialreifen. Das waren verschiedene Abteilungen, Passenger und, und uh, Track uh, und ich war in der Abteilung von Radialreifen für uh, LKWs mhm. und damals war es so, dass Michelin, war die einzige, die erste und die einzige Reifenproduzentfirma, die ja. <lacht> Radialreifen produziert hat. Und die Radialreifen haben drei bis viermal so viel Kilometer geleistet, wie die normalen, was man konventionelle Konstruktion geneigt hat. Das ist eine, ein Unterschied in der in der Konstruktion von dem Reifen, da will ich nicht jetzt äh, darauf eingehen, äh, jedenfalls diese Radialreifen waren sehr viel performant. Und ähm, nach paar Jahren habe ich ein, oder nach drei Jahren, weiß ich weiß es nicht mehr jetzt, habe ich ein Projekt gekriegt, äh, Michelin Duplicate Program. Ich sollte einen Reifen entwickeln, der äh, ähnlich war wie Michelin-Reifen. Gott sei Dank war der Erfolg da und die ersten Resultate im äh, Laboratoire haben diese Reifen schon drei bis viermal äh, Leistung gebracht wie die mhm. normalen äh, konventionellen äh, Reifen. Und äh, dann auch auf der Straße Ents entsprechend drei bis viermal mehr Kilometer geleistet. Dann hat Goodyear natürlich, Goodyear Luxemburg war sehr froh darüber, hat viele Rapports geschrieben nach Akron Ohio, wo die Headquarters von Goodyear waren, und auch äh, Vertreter von Reifen von überall Europa eingeladen, um denen diese mh, neue Entwicklung zu präsentieren und war jedenfalls ein, ein enormer Erfolg damals für Gudin. Okay, ich habe mir auch äh, eine gewisse äh, Ermutigung erwartet und ist nicht viel passiert, nach ein paar Monaten habe ich mit meinem Chef, da war ein Amerikaner, habe ich mit ihm gesprochen habe gesagt, mitunter habe ich gefragt, was sind meine Chancen bei der Goodyear? Der hat gesagt, ja, wir sind ein amerikanisches Unternehmen hier in Luxemburg. Die ganz großen Posten sind für die Amerikaner. Dann kommen die Luxemburger in Frage. Dann Leute aus Benelux, ich muss sagen, in, in dieser Abteilung von, äh, es hieß Goodyear Technical Center, diese Abteilung der Entwicklung von Goodyear Technical Center, haben 25 verschiedene Nationalitäten gearbeitet. Die meisten natürlich aus Europa und manche waren auch, Europäer dabei, so wie ich. Dann hat er gesagt, ja dann kommen natürlich die, ähm, damals war die Sprache von EWG. EWG waren die sechs äh, EG-Länder, die Privilegien hatten. Und dann vielleicht andere Europäer und vielleicht ganz zum Schluss wäre ein, ein kommt ein Iraner in Frage für einen gehobenen Posten. Aha. Da habe ich natürlich meine Chancen gleich null ausgerechnet und habe mir gedacht, am besten musst du hier weg und woanders hin. Dann habe ich gedacht, am besten muss ich selbstständig arbeiten, damit ich nicht abhänge von also in Iran war die Religiöse, waren die religiösen Vorurteile und hier waren nationale Vorurteile. Und dann habe ich mir gedacht, am besten würde ich gerne mit Pistazien arbeiten. Die, der Handel mit iranischen Teppichen damals war ein sehr lukratives, lukratives Geschäft und haben viele Iraner damit gearbeitet in Luxemburg waren auch mehrere äh, Teppichgeschäfte von den Iranern. Jedenfalls dann wollte ich nicht ein Teppichhändler gehen wie die anderen und dachte ich werde dann Pistazien in Europa einführen. Das waren Damals wirklich Pistazien total unbekannt in Europa. Und mein, mein Bruder war in Iran, Dr. Ahmad Rafi, er war eigentlich derjenige, der unsere Plantagen verwaltet hat. Mein Vater hatte ja sehr große Plantagen äh, kultiviert gehabt, aber dann hat er die alles liegen lassen und pionieren gegangen nach Marokko und dann mein Bruder hat die verwaltet. Er hat es auch ermutigt, dass ich das versuche. Dann habe ich probiert, im April 1972 habe ich acht Tonnen Pistazien nach Luxemburg importiert und dann zuerst wollte ich an sich die in hohem Zustand verkaufen an Leute wie Balsen und, und andere Firmen, die solche Produkte hatten und wie ich sie denen vorgestellt habe, also am Anfang war es nicht so einfach überhaupt einen Termin zu kriegen. Ich hatte die Firma IRECO, das ist die Abkürzung von Irano European Company, damals gegründet, die IRECO war ja total unbekannt, Basafe genauso unbekannt. Diejenigen, die aber einen Termin gegeben haben, habe ich denen vorgeschlagen verkosten lassen und so weiter und die haben alle gesagt das ist sehr gut aber es um den preis ging also der preis war sehr hoch relativ zu den anderen produkten und haben gesagt also wir haben in deutschland ich habe auch viel in deutschland weil ich die deutschsprachig deutschsprachig war habe ich viel in den deutschen Firmenkorrespondent, wir haben immer alle, die das gleiche Sprichwort wiederholt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Sagt, ja, wenn wir kaufen, müssen nicht nur in, in, in Pistazien investieren, wir müssen auch in die in der Packung investieren. Das alles kostet Geld und die Leute, die dieses Produkt nicht kennen, die werden es nicht kaufen. Und das, wir werden keine Erfolge haben. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache meine eigene Packung. Dann habe ich äh, die eigene Packung noch entwickelt. Damals war der Herr Kawipul auch noch dazugekommen. Er hatte den Anteil von meinem Bruder in der Firma gekauft und wir haben zusammen einige Jahre gearbeitet. Also Kaufhof war die allererste Firma, die mir einen Termin gegeben hat. Also die Geschichte war so, ich habe bei Kaufhof angerufen, habe der Telefonistin gesagt, ich möchte gerne mit dem Einkäufer sprechen. Und sie haben gesagt, was, was wollen Sie, mit welchem Einkäufer, sagte, sagte sie. Ich sag, ja, gibt es verschiedene Einkommen? Ich hatte keine Ahnung. Das war das erste Mal, dass ich im Handel etwas zu tun hatte. Ich sag, ja, es gibt sehr viele, es kommt darauf an, was sie verkaufen. Ich habe gesagt, äh, Pistazien, ja was sind denn Pistazien? Und dann habe ich erklären müssen, was Pistazien sind und, mhm. und schmecken sehr gut und sind eine Delikatesse und so weiter. Dann hat er gesagt, okay, ich versuche, sie Leute zu verbinden. Dann hat sie gesagt, ja, jetzt äh, hat der Käufer, Einkäufe keine Zeit, sie müssen noch einmal anrufen. Ich habe gesagt, ja, wenn ich ihr nächstes Mal anrufe, nach welchem Einkäufer soll ich fragen und der Arzt und sagte, ja, das Delikatessen hat. Delikatessen. Ja. Okay. Dann habe ich einige Male angerufen, immer wieder, und so, ich soll wieder anrufen und so. Und dann das allerletzte Mal habe ich mit ihm ges gesprochen, also ich habe aber jetzt keine Zeit, rufen Sie mich in zehn in Tagen nochmal an. Das war im Sommer, wir sind dann zusammen nach Italien gefahren am See und äh, dann ist der zehnte Tag gekommen. Ich habe von Italien aus angerufen. War bestimmt kompliziert, war. Also du hast ja am Handy. War nicht so einfach natürlich. Ja. Telefonieren von international von damals. Ja und dann hat er mir einen Termin gegeben für zwei Tage später. Dann bin ich schnell. Mama Auto wir Hatten einen kleinen Raum hier in Berlin gemietet gehabt von Französ mhm. Und da waren die Pistazien drin. Ich hatte auch eine kleine Röster. Röste. Das ist ein Kaffeeröster, was die Leute damals in den Geschäften benutzt haben. In den Geschäften haben sie Kaffee geröstet, damit sie mit dem Aroma die Leute anziehen, um Kaffee zu kaufen. Das war eine, eine kleine Maschine mit 5 Kilo Kapazität. Hm. Oder sieben Kilo Kapazität. Und <lacht> ja, okay. Dann bin ich schnell gekommen, habe ich äh, frisch geröstet und eingepackt. Das war ein, eine Vakuumpackung, die ich, die ich gemacht haben, Dann musste man die Beutel in der Hand ausfüllen und dann in die Vakuummaschine legen. Ich komme schon an Ran. Nee, ja. ich zu Gehölz. Ja. So, hat dem Stahl und ins gemacht. Und du kommst bewusst. Ja. <lacht> Dann ja, okay. ja. äh, bin ich hingefahren, habe ihm eine Packung aufgemacht, angeboten, zu kosten, verkosten. Und hab, hat, er hat viel Fragen gehabt, wo, wie, wie diese Bäume wachsen. Ist das Streusel, Bäume oder was ist das? Ich habe äh, im, im Einzelnen alles erzählt und er hat... Währenddessen die Pistazien hat hat, also <lacht> Zugehört und unterdessen die Pistazien gegessen. Auf einmal hat er vor sich gesehen so einen Haufen Schale. Dann hat er auf den Tisch gehabt: Mensch, ich habe das alles gegessen, ist gut, ich nehme das. <lacht> Ich hatte ihm angeboten, dass wir Degustationen machen würden in den Geschäften, weil die Leute das der Produkt nicht kennen. Und äh, das machen wir auf unsere eigenen Kosten. Die Muster, die wir liefern zur Degustation und so weiter, die sind alles auch auf unsere Kosten, also für sie keine Kosten. Und hat gesagt, alles in Ordnung. Dann hat er gefragt, ja, wie viel Pistazien haben Sie bis jetzt verkauft? Und ich hatte wirklich bis dahin, das war in der Zwischenzeit, Oktober schon. Aber im April habe ich eingeführt, im Oktober hatte ich noch kein Kilo Pistazien verkauft. Ich habe gesagt, gar nichts. Was? Sie haben gar keine Pistazien verkauft bis jetzt und Sie möchten jetzt, dass ich in ganz Deutschland Ihr Produkt verkaufe? Das kommt gar nicht in Frage. Das können wir nicht machen. Ich habe ein bisschen überlegt habe gesagt, ich mache Ihnen aber einen Vorschlag. Ich, ja. ich habe gesagt, einer von den Damen, die sollen Degustationen durchführen, soll nach Luxemburg kommen. Wir machen eine Degustation in einem Luxemburger Geschäft und wenn dort das Resultat gut ist und die Firma soll selbst ihren Bericht machen und ich mache auch den Bericht und wenn sie zufrieden sind dann können sie machen. Ich sagte ja, das ist das okay. Geht. Wir haben am Freitag und Samstag in Economa, war damals in äh, Straßburg, meine ich. Also wir haben in Freitag, Samstag 150 Beutel verkauft. 150? Ja. War an sich, äh, was sehr guter Erfolg war. Das habe ich berichtet an Herrn Müller, heißt er, äh, Hieß der Einkauf, äh, Kauf auf Einkauf. Fritz Müller. Und, und die Firma hat auch seinen Bericht gemacht. Und dann hat er mir wieder einen Termin gegeben und, äh, und hat einen Auftrag gegeben, um die Ware zu einem bestimmten Ort, und um dann zu liefern, nach Freschen und von Freschen aus die Boden dann selbst verteilen. Da hat er gesagt, ja, jetzt können Sie das machen, aber ich nehme das Ganze, ich mache das Ganze mit der Bedingung, Sie müssen natürlich all die Bedingungen erfüllen, die Sie genannt haben, mit einer zusätzlichen Bedingung. sagte ich, ja, was ist das? Sagt er, wenn... Die Waren nicht verkauft wird, müssen sie wieder zurücknehmen. Und ich habe auch keine Wahl gehabt, ich habe gesagt, okay. Und dann die Woche nach der Werbewoche habe ich angerufen und gesagt, ja, Sie haben ja die Verpflichtung übernommen oder vereinbart, dass die Ware wieder zurücknehmen, was nicht verkauft worden ist. Die Leute haben nicht viel verkauft und sie können die Ware wieder zurücknehmen. Und natürlich wieder liefen die Schwarztropfen runter. Da habe ich gesagt, okay, in vereinbart ist vereinbart, ich komme abholen. Wann und wie viel soll ich äh, abholen? Sagt ja, rufen Sie nochmal in zehn Tagen an, bis wir alles gesammelt haben von den Geschäften nach Freschen und dann können Sie in Freschen <lacht> abholen. Dann rufe ich an nach zehn Tagen. Frei sagt er, haben Sie etwas zu schreiben? Sagt natürlich, ich rufe ja an zu notieren, was Sie. Sagt ja, Sie können den Anschlussauftrag und aufschreiben. Ich habe nicht verstanden, was er meint mit Anschlussauftrag. Das war ein Begriff ganz neu für mich. Ich war ja in, in Geschäften ganz neu. Ich hatte keine Ahnung, was das alles ist. Ich sagte, ja, was heißt denn Anschlussauftrag? Ich sagte, ja Mensch, Sie kriegen einen neuen Auftrag. <lacht> ja, was ist denn geschehen hat, in diesen ja, Tagen? unsere Leute, Angestellten, haben viel besser verkauft als die teuren Damen, die sie bezahlt haben. So hat es angefangen zu laufen. Danach eine gewisse Zeit, die haben gesehen, dass das alles gut läuft. Damals hat Kaufhof eine eigene Marke gehabt. Das hieß Elite. Elite. Und dann haben sie entschieden auch, Elite Pistazien zu machen, eine Packung, Elite Pistazien. Das haben sie auch eingeführt. Und das war natürlich eine Bombe für, mit der ich sehr gut arbeiten konnte bei anderen Firmen. Dann haben dann andere langsam angefangen zu bestellen. Jedenfalls, äh, der Anfang war nicht so einfach. Das hat Was ich trotzdem interessant finde in dem Ding, ist, weil. Er hatte ja gesagt, alles, was nicht verkauft wird, nehmen Sie zurück, ist, dass er selber nicht aufgegeben hat. Ja, hey. Parce, äh, ja, denn, ja, also, als die Damen weg waren, hätten sie ja einfach einpacken können. Aber da ja, haben die eigenen Angestellten... Die, die Geschäftsführer, einzelne Geschäftsführer haben nicht aufgegeben. Ja, und nach und nach war es so, dass ich praktisch der einzige Pistazienlieferant in Europa war. Da habe ich auch angefangen mit Frankreich und anderen Ländern und hat einen ganz enormen Erfolg gehabt. Wir haben dann später mit, mit Aldi und großen Firmen angefangen. 2006 bin ich auch gewählt worden als Entrepreneur de l'année in Luxemburg. Das war natürlich wieder eine große Bombe mhm. und äh, dieser Titel selbst hat viel geholfen, um die Geschäfte weiter zu erweitern. Damals warst du 70. Ja. Damals war das war ein schönes äh, ja. Geschenk. Ja, da sind auch Fotos. Nach, nach, mhm in der Konferenzraum ja. mit dem ja, Jörg Krücke, äh, Minister der Ökonomie mhm. und klein war eigentlich der Bürgermeister von steiser Der hat für ihn war es auch ein Erfolg an sich. Mhm. Ja. Wannst du los zurückguckst? Was sind dann die Kennt in so? Ja, Leitmotiv am Ganzen für mich war, während meinem ganzen Leben an sich, schon äh, die Baha'i-Religion. Und ich habe immer mit allen Leuten, die ich, mit denen ich geschäftlich zu tun gehabt habe, habe ich auch von der Baha'i-Religion gesprochen. Das war oft haben Palisar und aber auch im Geschäft. haben sie gesagt, ja, so lieber von dem Geschäftspressen und nicht von dem Bahá'í. Ich sage mal, ich mache beides. Jedenfalls äh, der, größte, der größte Leitmotiv für mich war eigentlich die bahai religion Und die Ursache war darin, dass ich natürlich als ganz junger Mensch, damals war ich 16 Jahre alt, schon getroffen haben, war was mir einen ganz großen geistigen Impuls gegeben hat. Ich habe außerdem in, im Iran, in Rafsanjan, durch die äh, Angriffe von den Feinden von der Bahá'í Religion habe ich als Jugendlicher von 12, 13 Jahren auch viel gelitten und auch erfahren, wie mein Vater an sich Widerstand geleistet hat.